ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Damla Hekimolo. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundeswehr hat bislang mehr als 300 Menschen aus dem Sudan in Sicherheit gebracht. Die Aktion soll fortgesetzt werden, soweit es die Sicherheitslage zulässt. Seit dem Wochenende fliegen mehrere westliche Staaten ihr Botschaftspersonal und Angehörige aus. Im Sudan wurden bei Kämpfen rivalisierender Militärgruppen mehr als 400 Menschen getötet. Für die Evakuierungsflüge hatten die beiden verfeindeten Generäle eine Waffenruhe zugesagt. Die Bundeswehr nutzte zum Transport ihren Stützpunkt in Jordanien, der sonst dem Kampf gegen die Terrormiliz IS dient. Wie US-Außenminister Blinken am Abend mitteilte, haben sich die Konfliktparteien nun auf eine dreitägige Waffenruhe verständigt. Sie solle landesweit ab Mitternacht gelten. Es ist kurz nach 6 Uhr heute Morgen, als diese Bundeswehrmaschine in Berlin landet. An Bord rund 100 Deutsche mit ihren Familien und Menschen aus anderen Ländern. Bereits gestern waren sie vom Sudan nach Jordanien ausgeflogen worden mit deutschen Militärmaschinen. Drei Maschinen sind raus, die vierte ist unterwegs, dass wir dann heute Abend, wenn alles gut geht, über 400 heimgebrachte Menschen sprechen können. Das ist ein wirklich großartiger Erfolg in der Kürze der Zeit. Aber noch sind nicht alle, die wollen raus aus dem Land. Die Feuerpause, die die Evakuierungen möglich gemacht hat, laufe aus, betont die Außenministerin. Ob die Sicherheitslage in den nächsten Tagen weitere Evakuierung erlauben wird, ist mehr als ungewiss. Unser Krisenstab setzt seine Arbeit fort, um für die noch verbleibenden Deutschen Lösungen zu finden. Sei es durch weitere Flüge, mit anderen Partnern, über den Landweg oder über den Seeweg. Die Lage im Sudan weiter sehr gefährlich. Viele Bewohner können ihre Häuser nicht verlassen. Die beiden Konfliktparteien hatten die Rettungsflüge für Ausländer gestattet. Und verschiedene Länder hatten am Wochenende mit Evakuierungseinsätzen begonnen. Hier beispielsweise ein französischer Rettungsflieger. Großbritannien und die USA waren aber besonders schnell. Die Amerikaner seien an sich in der Region eben viel präsenter, erklärt der Bundesverteidigungsminister. Und Anders als bei uns gibt es bei den meisten anderen Nationen nicht die Verpflichtung, mehr als die Botschaftsangehörigen rauszuholen. Das ist in Deutschland anders. Das hat die Anforderungen nochmal erhöht und wir waren deutlich weiter weg. Und die Briten waren letztlich so früh, weil sie sich, wie soll ich das formulieren, diplomatisch ähm, über das hinweggesetzt haben, was die Sunanesen vorgegeben haben. Für den Einsatz der Bundeswehr braucht es nun nachträglich die Zustimmung des Bundestags. Voraussichtlich am Mittwoch soll das Thema auf die Tagesordnung. Der russische Außenminister Lavrov hat dem Westen hegemoniale Pläne vorgeworfen und den Einmarsch seines Landes in die Ukraine verteidigt. Die NATO habe die Sicherheit Russlands bedroht, sagte Lavrov bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. UN-Generalsekretär Guterres bekräftigte, Russlands Invasion verstoße gegen das Völkerrecht. Die umstrittene Sitzung war von Russland angesichts seiner turnusmäßigen Präsidentschaft im Rat einberufen worden. Die Rüstungsausgaben sind weltweit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI registrierte 2,2 Billionen Dollar. Besonders stark stiegen die Ausgaben in Europa nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Am meisten gaben weltweit die USA für Rüstung aus. 877 Milliarden Dollar. Mit deutlichem Abstand folgen China und Russland. Deutschland liegt mit knapp 56 Milliarden Dollar an siebter Stelle. In der Nordsee sollen mehr Windkraftanlagen entstehen. Darauf haben sich neun europäische Staaten, darunter auch Deutschland, bei einem Gipfeltreffen in der belgischen Hafenstadt Ostende geeinigt. Ziel sei es, die Nordsee bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas zu machen. So wolle man auch unabhängiger von Russland werden und von dessen, so wörtlich, Vorherrschaft über die weltweiten Energiemärkte. Sie präsentieren sich in Ostende als Kapitäne der Energiewende. Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten Nordseekoalition posieren auf der Connector, einem der größten Mehrzweckschiffe für Unterwasserkonstruktionen weltweit. Die Botschaft Ausbau der Windenergie, mehr Koordination und bis 2050 sollen 300 Millionen Menschen in Europa mit Strom von der Nordsee versorgt werden können. Wir wollen hier zusammenarbeiten mit neun Ländern, der Nordseekoalition, aber auch mit privaten Partnern. Mehr als 100 Unternehmen arbeiten hier mit. Beispiel, Belgien hat zwar nur eine kurze Küste, ist aber eines der weltweit führenden Länder in Sachen Windenergie. In drei Jahren soll eine Energieinsel in 45 Kilometer Entfernung vom Festland entstehen. Windstrom und Kabel aus verschiedenen Ländern bündeln und zu den Verbrauchern weiterleiten. Es gibt einige solcher Kooperationen, aber verschiedene Hoheitsgebiete bedeuten unterschiedliche Regeln. Bauteile und Genehmigungsverfahren etwa müssen angepasst werden. Wir müssen schneller werden. Bei der Identifikation von Flächen, bei Genehmigungen beim Bau von Anlagen und Netzen dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Die Energieleitungen sind Lebensadern Europas. Wir produzieren Energie längst nicht mehr nur für uns selbst, sondern auch für unsere Nachbarn und umgekehrt. Großbritannien hat mit Abstand die meisten Offshore-Windpark-Kapazitäten in der Nordsee. Deutschland betreibt mehr als 20 Windparks, dann folgen Dänemark, Belgien und die Niederlande. Der weitere Ausbau könnte aber deutlich länger dauern als vorgesehen, denn die Industrie hat nach eigenen Angaben viel zu geringe Kapazitäten. Sie müssten mehr als verdoppelt werden. Manche Experten halten nicht nur deshalb die Prognosen der Nordseestaaten für viel zu optimistisch. Nach der SPD in Berlin hat sich auch die CDU für ein schwarz-rotes Regierungsbündnis ausgesprochen. Auf einem Landesparteitag votierten die Delegierten einstimmig für den mit den Sozialdemokraten ausgehandelten Koalitionsvertrag. CDU-Chef Wegner sagte, das Bündnis sei eher eine Vernunft-Ehe als eine Liebesheirat. Er soll bereits am Donnerstag im Landesparlament zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus mussten wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Keine Starts am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals wurden heute alle Abflüge und fast jede dritte Landung gestrichen. Zahlreiche Flugausfälle auch am Hamburger Airport. Zu den Arbeitsniederlegungen hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie will im Tarifkonflikt mit privaten Sicherheitsdienstleistern unter anderem höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit durchsetzen. Für Mittwoch kündigte Verdi weitere Warnstreiks an, vor allem im öffentlichen Nahverkehr. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben in Berlin mit Protestaktionen für Staus und Behinderungen gesorgt. Sie hatten angekündigt, den Verkehr lahmlegen zu wollen und klebten sich deshalb unter anderem auf der Stadtautobahn fest. Laut Polizei gab es insgesamt mehr als 30 Blockaden in der Hauptstadt. Das Ziel der Demonstranten, den Druck auf die Bundesregierung beim Klimaschutz zu erhöhen. Ihre Hände sind am Asphalt festgeklebt. Damit blockiert eine Gruppe Aktivisten die Berliner Stadtautobahn. Die Folge, lange Staus im westlichen Stadtgebiet. An mehr als 30 Orten in der Hauptstadt versucht die Gruppe letzte Generation am Vormittag den Autoverkehr lahmzulegen. Sie will damit die Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz lenken. Es sind unglaublich viele aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren. Und Das ist gerade das, was zählt. Dass Leute jetzt den Mut ergreifen, auf die Straße zu gehen. Und das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, dass es jetzt gerade darum geht, was wir tun, dass wir keine Zeit mehr haben abzuwarten. Mancherorts verhindert die Polizei Straßenblockaden oder schneidet die Straßendecke auf, um festgeklebte Aktivisten loszulösen. Wir sind mit ca. 500 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Das ist so vorgeplant mit den üblichen Maßnahmen, wie wir sie auch in den letzten Monaten schon durchgeführt haben. Und Von der Bilanz sind wir momentan im mittleren, dreistelligen Bereich an Teilnehmenden der letzten Generation. Betroffene Autofahrer reagieren mitunter aggressiv auf die Blockaden. Auch bei anderen Verkehrsteilnehmern stoßen die Proteste teilweise auf Kritik. Damit erreicht man wirklich nicht viel außer das Chaos hier in der Stadt. Die Idee ist toll, aber die so wie es viele schon sagen, die Maßnahmen sind mir zu radikal. Ich unterstütze diese Bewegung schon, aber ich würde mich nicht mehr mit auf die Straße stellen. Für die kommenden Tage hat die letzte Generation weitere Proteste in Berlin angekündigt. Die Gruppe fordert von der Bundesregierung mehr für den Klimaschutz zu tun. Der Sportjournalist und Fernsehmoderator Ernst Huberti ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren. Huberti wurde als Fußballkommentator und erster Moderator der ard sportschau berühmt. WDR-Intendant Buru sagte, Huberti habe die Entscheidung entscheidend geprägt und bleibe als Sportreporter-Legende in Erinnerung. Und nun die Wettervorhersage für Dienstag, den 25. April. Im Norden gibt es heute Nacht Schauer, während sich im Süden teilweise kräftiger Regen ausbreitet. Der zieht sich im Laufe des Tages zusammen mit einzelnen Gewittern Richtung Alpen zurück. Sonst gibt es teils Sonne, teils Wolken und mancherorts kräftige Schauer, hier und da mit Graupel. In höheren Lagen ist Schnee dabei. Im Norden Schleswig-Holsteins sind Sturmböen möglich. Im Bergland sowie im Nordwesten am Tag teilweise nur einstellige Werte, sonst 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch 6 bis 1 Grad. In der Mitte verbreitet leichter Frost. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 2 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.